Hallo und herzlich Willkommen! Wir erklären Ihnen, wie Sie ein ausgeliehenes Buch vormerken können, sodass es nach der Rückgabe für Sie bereitgestellt wird. Suchen Sie zunächst das benötigte Buch im Katalog. Wenn Sie feststellen, dass das Buch ausgeliehen ist, können Sie es vormerken. Dadurch wird es nach der Rückgabe für Sie reserviert. Geben Sie nun die Nummer ein, die auf der Rückseite Ihres Studien-, Universitäts- oder Bibliotheksausweises steht und das dazugehörige Passwort. Wählen Sie nun einen Abholort aus, an dem das Buch für Sie bereit liegen soll. Sie können auch sehen, ob es für dieses Buch bereits Vormerkungen gibt. Nun kann das Buch von der Person, die es aktuell entliehen hat, nicht mehr verlängert werden. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, sobald das Buch zurückgegeben wird. Kurz darauf liegt es für Sie bereit. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an eine unserer Servicetheken.